Als Baulingenschaftsbetrieb stellen wir uns der Aufgabe, die Ruhruniversität baulich nach vorne zu entwickeln. Dabei haben wir mit unserem Partner, der Universität Bochum, einen Investitionsplan entwickelt, der von 2003 bis 2040 in verschiedenen Projekten die Ruhr-Universität Bochum modernisiert noch mal vor Augen halten, dass wir ja den Anspruch haben, unter den zehn Top-Forschungsuniversitäten in Deutschland mitzuspielen und haben zusammen mit dem BLB zum Beispiel den Forschungsbau CEMOS. Wir haben dann zweitens den Forschungsbau Prodi, das ist für Proteinforschung in Betrieb. Das ist auch ein super Gebäude und wir haben den dritten Forschungsbau, das ist ZGH. Ja, das sind echt anspruchsvolle Bauprojekte, und wenn wir die nicht erfolgreich umsetzen, dann werden wir das auch nicht schaffen, auf dem Niveau weiter zu forschen. Und die, eine der ganz großen Projekte, die wir jetzt vor uns haben, zusammen mit dem PLB, ist der Forschungsbau Fink. Das wird auch ein am Forschungsbau auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau. Forschungsbauten sind Unikate, ja. Also jeder Forschungsbau wird speziell für den Bedarf des Forschers entwickelt. Wir müssen gemeinsam erarbeiten, was der bauliche Umsetzungsbedarf tatsächlich ist. Beim einer Universität treffen ganz viele Anforderungen an uns heran. Wir haben nicht nur das Baudezernat als Ansprechstelle, wir haben die unterschiedlichen Nutzerforscher. Wir haben auch das Studentenwerk. Wir haben ministerielle und auch bauordnungsrechtliche Vorgaben und ähm, die alle unter einen Hut zu kriegen, im laufenden Hochschulbetrieb, Studenten gibt es ja auch noch, das umzusetzen ist die große Herausforderung. Also die ruhr -Uni ist eine volle Uni ja, mit 43.000 Studierenden und 6.000 Beschäftigten. Und ähm, das aufrechtzuerhalten, auch die Leistungsfähigkeit, die wir haben, und gleichzeitig den ganzen Campus zu sanieren, ist eine Mammutaufgabe. Ja Eines der ersten Projekte, die, die der BLB für uns gemacht hat. Und ich finde übrigens auch eins, wo er wirklich besonders stolz drauf sein kann. Und ja, das ist irgendwie von dem, von dem Innenausbau unheimlich schön geworden, auch durch das Licht, was da reinfällt. Seit letztem Jahr ist eben die I-Reihe mit dem Ersatzneubau ID und dann eben dem sanierten IC und dem Neubau IA und IB in Betrieb. Und da kann man so sehen, was das auch bedeutet, wenn man eben eine komplett erneuerte Infrastruktur hat. Und die Arbeits-, Forschungs- und Studienbedingungen in der I-Reihe unterscheiden sich jetzt erheblich von denen in der G-Reihe. Und sind jetzt als nächstes drei Sachen wichtig. Das eine ist die Sanierung der E-Reihe und das zweite die Sanierung der N-Reihe und dann das zentrale Verkehrsbauwerk. Bei der G-Reihe ist es so, dass wir ja glücklicherweise den Ersatzneubau GD auch seit diesem Jahr in Betrieb haben, mit dem wir super zufrieden sind und wo auch die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die dort das Glück hatten einziehen zu dürfen, sehr, sehr glücklich sind. Wenn man eine ganze Liegenschaft saniert, muss man ähm, oder können wir an der Stelle moronierend planen und sanieren. Das heißt, wir schaffen erst einen Ersatzneubau als Entlastungsgebäude und ziehen dann sukzessive um und können nacheinander sanieren. Ich habe selber in N.A. studiert und ich liebe das Gebäude N.A. Ich finde das toll, aber es ist schon auch ein bisschen deprimierend, wenn man eben jetzt in so ein 40 Jahre altes Gebäude reingeht und sieht, was da alles eigentlich notwendig ist zu tun. Aber es muss passieren, damit wir eben den Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftlern da eben auch weiterhin gute Bedingungen bieten können. Meine Vision ist, dass wir den Campus eben komplett durchsaniert haben und eben durch die Forschungsbauten und eben die neuen Gebäude unseren Forschenden und unseren Studierenden Top-Infrastruktur zur Verfügung stellen können. Zusammenarbeit zwischen BRB und RUP hat ähm, jetzt über Jahre stattgefunden. Ich habe sie nicht anders erlebt als konstruktiv. Jetzt finden Strategie-Workshops statt. Es ist eine vertrauensvolle Zusammenarbeit und wir arbeiten gemeinsam an der Vision, damit die Hochschule sich entwickeln kann.